das sich Gemeinde nennt, das Meer der Zeit. Kannst du bitte aufhören zu singen und mit mir mittreten? Die Andacht hat begonnen. Oh, hallo! Wir sind Annika und Babsi von unserem Instagram-Kanal BaniKariat Und wir sind seit September Vikarinnen in der Bayerischen Landeskirche. Heute, für unsere heutige Andacht, die Tablus-Andacht, haben wir uns einen besonderen Ort ausgesucht. Wir sind nämlich mitten auf dem Wördersee in einem Tretboden. Wir haben nämlich festgestellt, dass Arbeiten in der Kirche manchmal ein bisschen so ist, als sitzt man in einem Boot. Es ruckelt, es wackelt und man ist ziemlich von der Großwetterlage abhängig. Und man kann nicht ständig nur singen, sondern muss mit den anderen mitreden, damit wir uns nicht im Kreis drehen. Muss man das wirklich? Wir sind hier ja nämlich auch nicht allein. Wir sind hier in Nürnberg im sogenannten Predigerseminar. seminar Hier treffen wir uns immer mal wieder mit unseren Vikarskollegen kollegen gemeinsam und reflektieren über das, was wir in der Vergangenheit in den Gemeinden so erlebt und erarbeitet haben. Dabei stellt sich natürlich auch die Frage nach der Zukunft der Kirche. Wir müssen uns überlegen, wie wir weitermachen, ob es sich lohnt, alte Boote zu flicken, ob manchmal vielleicht ein bisschen Farbe nicht mehr ausreicht und wir auf neue Bootsformate setzen müssen. Schaut man in die Vergangenheit und die vergangenen Zeiten der Kirche, so wird klar, Ganz ohne Veränderung geht es nicht. Aber einer Sache können wir uns doch auch sicher sein. Wenn wir Furcht haben oder wenn sich Wolken vor den Horizont schieben, dann können wir uns sicher sein, dass Jesus, der die Gewalt über Meer und Wellen hat, unser Steuermann ist. Und darauf können wir vertrauen. Und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn eine nur sinkt und die andere treten muss und man sich dann im Kreis dreht. Ein Schiff, das sich gemein nennt, wird durch das Meer der Zeit.